Ich zeige euch, wie man mit Tinkercad ein Teelicht mit verschiedenen Formen erstellen kann. Als erstes öffne meine Vorlage und bearbeite sie. Wir möchten gleich den Namen ändern, klicke dazu oben auf den Namen und gib deinem Teelicht einen eigenen Namen. Klicke auf das Symbol Arbeitsebenenwerkzeug und wähle eine Seite aus. Nun kannst du diese Seite des Teelichts bearbeiten. Wähle zum Beispiel eine Grundform, ich wähle den Stern. Erstelle sie. Du kannst sie beliebig vergrößern, verkleinern und verschieben. Definiere sie als Bohrung. Und nun der wichtigste Schritt. Schiebe die Form mit dem kleinen schwarzen Dreieck einen Millimeter in das Teelicht hinein. Achte darauf, dass es wirklich nur ein Millimeter ist. Du kannst das überprüfen, indem du einen Rahmen über das Objekt siehst, gruppierst und dann siehst du sofort, ob die Bohrung durch das ganze Objekt oder nur durch einen Teil geht. Du solltest auf jeden Fall verhindern, dass die Bohrung durch das ganze Objekt geht, weil sonst der Druck viel, viel schwieriger wird. Wenn du mit einer Seite zufrieden bist, wählst du wieder das Arbeitsebenenwerkzeug, und wählst die nächste Seite zum Bearbeiten. Du kannst auch einen Text benutzen. Lass deine Kreativität freien Lauf und gestalte so dein ganz eigenes Teelicht.